Weiter geht's mit Kirby und Welt 4. So, wo waren wir stehen geblieben? Anscheinend haben wir keine Fähigkeit gehabt. Es ist schon so lange her gewesen. Anscheinend ist Kirby jetzt einfach nur noch ein Let's Play, was ich hin und wieder mache. Tut mir leid dafür, aber wird wahrscheinlich irgendjemanden interessieren. Ich mache das schwer wach, wenn ich Lust habe. Ja. So, aber ich dachte mir, ja heute wird mal wieder Zeit nach so vielen Yoshi-Folgen, dass ich dann wieder mit Kirby weitermache. Ich denke, das ist ganz gut so. Okay, warte, ich will Pixie sein, weil die Pixie-Eagle ist cool. Ja, er ist cool. Okay, ich will cool sein, weil, weil weiß ich nicht. Keine Ahnung. So, äh, weg mit dir. Okay. Ich Schwert haben. Nee. Uh. Oh, wow, wow, wow. Gib her, gib her! Yo, erinnere dich noch? Uno, wir sind jetzt äh, Uno, genau, wir sind Uno, Leute. <lacht> nee, wir sind UFO. Ufo ist einfach die beste Fähigkeit im ganzen Spiel. Deshalb freue ich mich, dass ich gerade ein UFO bin. So wenn ich mich treffen lasse, dann war es das mit Ufo. Aber ich muss äh, aufpassen, weil es gab hier irgendwo. Genau hier irgendwo in dem Raum gibt es ein Secret Exit. Aber das weiß ich schon, wo es ist. Okay, keine Ahnung, was der für eine Fähigkeit hat. Das kann ich jetzt nicht nachprüfen. Will ich jetzt nicht nachprüfen, damals so. Aber ich kann mit der Sprungtaste und ich kann mit A und mit B äh, schießen, aufladen, okay. Ich muss gerade ein wenig drauf klarkommen auf den Levelaufbau. Äh, so. aber die Fähigkeit, die ich gerade habe, die ist richtig cool. Ah, genau hier. Ihr seht ja hier, das habe ich am Anfang gar nicht gecheckt. Ich dachte mir erstmal so, okay, ist das jetzt ein Grafiklitz oder warum ist dieser Block da, ihr seht, ja, dieser Block da, warum hat er so, so eine Umrandung? Das Ding ist, ist ein Durchgang. Einfach so. <lacht> Warte. Äh, zack. Bam, draufgeschampft und. Secret yeah ich glaube nicht mehr gibt es 30 mit exits ungefähr kann sein ich glaube schon das, ist das erste das ist der erste ich glaube wir werden heute noch einen zweiten sehen bin mir nicht sicher Jo, ja, und das war's glaube oh nein nee, es Geht noch weiter ich dachte wäre das ende gewesen level Verdammt, nein ich, ich bin äh, ufo yeah, ich bin ufo ufo ist einfach cool wenn ufo nicht mag der der was ist los mit dir warum magst du kein ufo Nein, nein, UFO, UFO! Ich habe UFO noch, ich wollte ihn wegspucken, äh, weil ich dachte, ich habe den. Der äh, ja, macht keinen, keinen Sinn. Okay, keine Ahnung, ich wollte ihn irgendwie wegspucken. Aus Reflexe wahrscheinlich, keine Ahnung. So, aber wie spring ich jetzt runter? Ach so jetzt bin ich wieder normal, Kirby. Also nicht normal, ich habe die Farbe, aber naja, egal. UFO Kirby, die habe ich jetzt immer noch und wird uns hoffentlich eine Hilfe sein, Ja. Yeah. was haben wir denn nicht freigeschaltet? Ich hab's gar nicht bemerkt. Ich hab gar nicht drauf so geachtet. Wait, mein Ufo ist weg? What? Jetzt bin ich ja beleidigt. Jetzt gehe ich erstmal Kran spielen, man. Geht doch gar nicht. Und jetzt. Na? Doch. Ich glaube das passt so. Komm schon. Yes. Zwei One-Ups haben wir schon mal. Ich will haben. Jetzt. Mm, doch, doch, das sieht gut aus. Komm schon. Oh, nee, das sieht doch nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Zwei one-ups immerhin. Okay. Level 2 sieht aus wie so ein großes Kessel. Oh bin ich mal gespannt, was heißt, jetzt kommen bin bin du bin bin bin mir bin bin bin bin bin bin bin spielen. Okay. Du da oben gib mir deine Oh Oh ja. Oh bin Das ist ja lustig. Die Sprites in diesem Spiel. Bitte lasst mich in Ruhe, macht mir leicht Angst. Naja, eigentlich nicht. Aber wo bin ich? Hier geht's hier etwa weiter, oder? Wie sieht's, wie steht's? Macht gar keinen Sinn, was ich da laber, aber juckt nicht. Ich will meine Fähigkeit haben. Dankeschön, jetzt haut mal alle ab. Ach, ich muss da unten ins Wasser. Dann macht es richtig Krach. Aber nicht falsch verstehen, wie manche von euch das tun würden. Wie auch immer. Ist eine Tür, aber ich will nach oben. Und ich glaube, oben gibt es noch eine Tür. Ja, ganz sicher. Obwohl, nein, die ist versteckt. Die wird bestimmt noch cooler sein als die andere. Achso, das ist ein Bonusraum mit einer Maxi-Tomato die halt mich komplett warum singe ich? ich weiß ist es ist nicht das einzige was ich weiß ist, ist es ist mir Spaß macht Das das ich mach das, weil das lustig ist Hallo, haut ab verdammt, ich wurde schon wieder getroffen Egal, ich mir auf eine andere Fähigkeit, wie wärs mit dieser Flasche dort komm ich überhaupt? Natürlich nicht ohne um getroffen zu werden aber wow ich hab's gerade noch so geschafft okay ich höre mal auf äh, <lacht> bestes commentary kommt eh immer vom singen also das kennt man eigentlich von mir so für Leute die neu auf meinem Kanal sind ich, ich mache das manchmal in meinen videos meines Displays müsst ihr mit leben oh man die, die typen regen mich gerade richtig auch wisst ihr was Nein, nein, fahr! Wer von euch gibt mir deine Bombe? Bruder, ich gebe die Bombe! Bam! Keine Chance! du! Dum, dum, dum, gib mir die Bombe! Yeah! Bam! Er lebt noch, er lebt noch! Stirb! Endlich, du blöder Sack! Ich mach dich jetzt down, gib mich her! Deine coole Crash-Fähigkeit, ich setze dich nicht rein. Ich bin jetzt immer aufspannt für das nächste Level. Warum denke ich, nicht, wie ich bin dumm? <lacht> Zwei, schade. Egal, ist trotzdem cool. Okay. Tschuh. Uh. Ein Luftschiff-Level. Ich habe das nie äh, gemerkt, bemerkt, aber man sieht ja hier im Hintergrund, hier sind überall so, so, so. Man sieht ja hier im Hintergrund, was für eine Art Level das äh, ungefähr sein wird, und ich weiß, dass es in diesem Level auch noch ein Ziel gibt. Ein Level, ne? Ja, das war das. So, ähm, Feuerpocky-Typi. Hier ist ein cooles Rätsel, das gab es auch jetzt im ähm, neuerdings ja all fast allen weiteren Kirby-Spielen. Macht keinen Sinn, was ich sage, aber diese Konstruktion hier, Konstruktion, kann ich reden, äh, gibt es in fast allen Kirby-Spielen. Feuer drauf, ganz schnell die Kanone und warten, warten. <suh miraculous> diese Tür hat die, die, die, die, die bringen zur zu Anfang des Levels, also halt der Anfang des Raums. So ein One-Up, okay. Achso, nee. Ich weiß, das war nur für eine up Okay, aber meistens ist das so, wenn man dann weiter muss. Okay. Genau, hier ist diese Stelle war das. Ganz nach rechts muss ich. Für das Secret Exit. Ja, ja, ja, ja. Skippen wir doch mal den Rest jetzt. Lass mich in Ruhe, du blöder Blödie. Nur einfach einen Regen, Sonnenschirm, was auch immer. Yeah. Und dann heißt es, ab nach unten hier gibt es nämlich den Secret Exit. Oh, ich habe fast weggeblasen. Aber hier, ja, bam. Und dann schalten wir den Weg für ein Museum frei. Okay. Wenn wir diese Welt noch durchschaffen in dieser Folge, wenn wir auf jeden Fall noch das letzte Secret Exit finden, macht das irgendwie Sinn, ne? Äh, weg hier. So, wo geht's lang? Ich weiß gar nicht mal, wo es überhaupt weg weitergeht. Oh, verdammt. Nein, dann bitte lass mich da geht's weiter. Oh Gott, nein, nein. Ah, rein da. Ah, weg hier, ich will jetzt nach Hause. Ihr sollt mich alle in Ruhe lassen. Niemand mag euch schei. Ich nehme den High Jump, ich nehme den High Jump, ich nehme den nicht wieder. Aber ich finde das Level eigentlich vom Aufbau her ziemlich cool, wenn ich ehrlich bin. Aber mein Skill ist halt in diesem Let's Play einfach nicht vorhanden. Was mich sehr traurig macht, weil eigentlich bin ich gar nicht mehr so scheiße in dem Spiel. Weil gar nicht mehr so, so blöd. <lacht> ja, Family-Friendly-Kanal. Kinder dürfen das ja auch gucken, Da habe ich... Äh, äh. Darf ich keine bösen Wörter sagen, das ist nicht gut. Zack! Warpstar! Bring mich hier weg! Oh Mann, Warpstar! Das sieht geheimnis geheimnisvoll aus. Könnte sein, dass hier vielleicht ein Boss ist. Nein. Aber es ist so aufgebaut, als wäre irgendwie so ein Boss oder irgend so ein Gang zu was epischen. Das ist nur das Ziel. Oh, nein! Autsch. Genau das wollte ich eben nicht. Ich wollte noch schnell ins Ziel, bevor ich sterbe, und dann Platz 1 erreichen und dann passt alles. Nee! Kackdreck kommt, ey, Mann aber das ist sage, das Ende von diesem Spiel. Jetzt gehen wir weiter. Zu Level 4, was hoffentlich cooler ist. Was ist es? Okay, sieht aus wie die ganze meine Graslandschaft. Oh, alles klar. So, ähm. Um, quick Draw. Um, will ich das jetzt machen? Ja, komm nicht, ich kann es aber versuchen. So, ich komme. ok Nummer 1 Oh, no, ich hab einfach so gedrückt. Nummer Quadrus, glaube ich, ist vier. Oh fuck. Oh, oh, ich hab einfach random gedrückt. Oh mein Gott. Yo. <lacht> oh mein Gott, wie episch. Ich hab einfach random gedrückt. Oh lol. Oh, wir können die Beifähigkeit aus ähm, Trip Road. Obwohl ne, hier funktioniert sie anders. Da kann man nämlich hier noch rollen. Ja, das ist einfach so ein Pinball so aus Kirby's Pinball Land. Was? Ich weiß nicht, vorher oder nachher rauskam. Ich bin mir nicht sicher. Aber es gab Kirby's Pinball Land, was ich auch noch werde, weil ich liebe Pinball. So, ich nehme das nehme ich mal mit, zum zeigen. So Level vier. Versuchen, den ganzen Blödsinn ja auszu Wow, ich kann auf die Kinder springen. Ich bin der Mario, ey. I am Mario. Kirby. Na, wir sind nicht in Smash. kann kein Mario Kirby sein. Aber, na, verdammt. Ich will ich... Nein, Bali hat Spaß gemacht. Ich will Bali Nein, ich will... ist weg. Ein Like. Ein neuer Bali für mich. Das meine ich. Und wenn ihr ansaugt, dann kommt er so, als so eine Katze und dann explodiert der Mann. Warum bist du jetzt wieder da? Ich hab dich gerade gekillt! Was ist das für überhaupt ein komischer Wald? Ich weiß auch, dass es eine deutsche Version von diesem Spiel gibt, aber ich hab sie halt einfach nicht und die ist auch selten und ja... Wozu wenn die meisten Sachen eh auf Englisch? Das ist wirklich das meiste ist auf Englisch. Ich wüsste gerade nicht, was nicht auf Englisch ist. Oh verdammt! Nein, nein, nein, verdammt! Ich habe es verkackt. Es gab's, da gab's ein Run-up für, glaube ich. Nein, eigentlich habe ich, habe ich das immer. Aber ich habe die Steuerung nicht mehr im Kopf gehabt mit dem, dem Really. Das, oh, tut mir leid, Leute. Ja, hier gab's ein one up und Heilung, glaube ich. Ich brauch's nicht. Ich bin cool. Ich bin zu gut in diesem Spiel. Ich brauch keine one up so ja. Das nervt mich immer so, dass man stehen bleiben muss und dann erst direkt drücken kann. So, ich will aber die Beam haben, weil den haben wir noch nicht so oft gehabt. Ein diesen Bosskampf! Oh, dann wäre vielleicht das andere Fähigkeit besser ge... Nicht du. Jetzt weiß ich wieder, wer das ist. Das ist ein Blödmann. Das hier, merkt euch das, das hier ist ein Blödmann. Der ist kacke. Ich mag ihn nicht. Komm. Traurig. Piu. Ich hasse ihn. Ich habe zehn 10 Jahre für den gebraucht. weil ich nicht verstanden. habe ja wieder nicht verstanden. Ich habe schmeißt jetzt. Nö, er trickst mich aus. Jetzt schmeißt er. Mmh! Verreckt, was gibt es denn hier? Oh, froh froh das will ich auf jeden Fall mal zeigen. Es aus, als würde König gerade einen Golfball schießen. Die ganze Zeit übers Meer. Ich kann das mal zeigen. Ich bin einfach so geil. ja man kann es ja alle in verschiedene Richtungen schießen. Muss ich jetzt auch machen. Bam! Man kann auch quer schießen. Fähigkeit bleibt so lange, bis ich halt getroffen werde. Das kannst du bei Fähigkeit. Und du gehst weg! Du weg Ja! Number one! Oh, number two! Kirby hat kein Problem damit! Ja. Yeah. Oh yeah! Kirby! So, okay. Zeit für ein paar vr äh, Räderkämpfe. Du bist es, okay. Äh, ich kann ihn nicht wohl nicht ansaugen, schätze ich ja. Aber ich machen kann, ich kann das hier aufsaugen. Auf und gießen. Und sterben gehen, weil ich dumm bin. Yeah. Mal rein. Ich will es jetzt machen. Warum springe ich nicht? Was ist falsch mit mir? Warum springe ich nicht? Was ist los mit mir, Leute? Okay, die. Na ich, ja, super. Daneben treffen, den anderen Typen treffen, weil es auch voll Sinn macht, den anderen zu treffen. Ne, nein, nein. Oh, ich bin zu so kacke in dem Spiel. Warum? Das macht mich so sad. Ein Like, ein guter Like. Wow! Oh, macht zweimal! Junge, du hast keine zwei Leben, nur noch. Kannst nicht mehrmals machen. Ich bin gerade mega kacke. Nein, nein. Nein! Ich hab ihn getroffen, das war's mir wert. Ich hab ihn sonst noch gar nicht getroffen. <lacht> Traurig, aber wahr. Ja! Nein! Alter, ich brauche mich jetzt nicht bei jedem Treffer, den ich mir gebe, mich selbst auch noch treffen. Das macht keinen Sinn. Wow. Gib mir. Nein. Geh sterben. Wow, halt, noch ein Leben. Was gibst du mir? Backdrop, ja nice. So ein großes Schloss, ein langes Schloss. Mana dankeschön. Du, du, du, du, du. Unbesiegbar. Jetzt kann ich euch allen einen äh, Zeittag geben, denn ihr habt alle verdient. Ihr habt mir äh, zum zehnten Mal umgebracht oder so. Da wäre es Snowy gewesen. Den hätte ich gerne gehabt, aber ist jetzt nicht so schlimm. Okay. Warte, verdammt. Level 5, Level 6 war es, glaube ich. Oh ja! Uitschang. Witzig, ich, ich habe doch schon genug lebe Ich brauche das nicht. Aber okay, dann hör mir halt nicht zu. Alter. Das ist nicht lustig. Nein, danke das ist alles nur von -Up gewesen. Na, gut, war nee. ja auch nur ein Bundesraum. Bam. Okay, äh, gibt es noch was? Midnight Fight? Na, wahrscheinlich erst im letzten Level. Level 6 ist jetzt? Level, ne? Ich weiß es nicht. Oh, nee, doch nicht hier! Männer du hast mir vorhin geholfen. Und jetzt gibt's. Gib's mir auf die aufs Mull. Warum? Komm, Mann, was hab ich dir angetan? Mmh. Äh, verdammt. Komm her. Äh. Alter, ich lasse mich jetzt ganz richtig krass treffen, irgendwie. Nicht so gut. Oh mmm. Bam. Ne. Was ist? Yeah. Ja, das? Yeah, ja, es war ganz okay. Ich habe drei, äh, drei Treffer kassieren müssen, aber... Ich liebe ja noch in das der Fireball. Nice. Oh, oh verdammt. Da, da geht der Spaß auch wieder weg. Ähm oh nein, er kommt zurück. Er kommt zurück. Er kommt zurück zum Bärchen. Uh. Okay, rein da. Ich hab nur noch ein Leben ich Aufpassen, was ich hier mache Au Faceball Super, ich bin schlau Ich wärs gerne Aber ich bin nicht schlau, Ich bin dumm Wie man sieht Ich renne auch noch rein Concentration Concentration Jetzt durch, durch, durch, durch. Nein. Mm, mm, mm, mm, mm. Oh Mann. Tut, tut mir leid, Leute, dass ich gerade wirklich so doof bin gerade im Spiel. Mm. Ich bin schon am weinen, weil ich so schlecht bin. Irgendwann muss ich das Spiel wheel spielen, Weil ich bin so kacke. Oh Mann. Das ist nicht gut. Aber eine zwei? kann man sich geben. Yeah. Okay. Oh, die Top of the Castle erreichen wir jetzt. So, und es ist nichts, ist einfach nur Placeholder. Okay, ist nichts. Ähm, ja, wollen wir das jetzt noch machen? Ja, komm, machen wir es jetzt noch. Das die Folge bin ich länger. Ab dem will ich mehr. In Folge. Dann machen wir aber erst in der nächsten Folge den Boss. Dieser Wettbewerb jetzt nicht mehr rein. Noch kein kleines Schwein. Irgendwas braucht ich halt zum Rein. Lass mich eher nur. Ihr seid auch nicht. Äh, ihr seid echt nicht kleine äh, Was? Äh? Keine Ahnung. Ich laber irgendeinen. Okay. Äh, es lag gerade richtig das Spiel, weil so viele Gegner gerade im Bild auf dem Bild, im Bild sind. Weil früher war es nämlich so bei den Konsolen: Wenn zu viel auf einmal auf dem Bild sind, dann dann. Ich muss das Spiel jetzt erstmal aushalten und das laden. Das ist ja noch so. Hat zwar nie ein NES gehabt, aber... Die Spiele feiere ich trotzdem, die sind richtig cool. Bam! Naja, ja, gemacht. Komm, komm, komm, komm, komm. Bam! Letzte Tage von ihm. Tschu! So, gib mir dein Mike. Oh, ich brauche nämlich einen Mike. Schon ein Mike, jetzt bin ich. Mike, Mike. Oh, hier ist es. <lacht> <lacht> hier wurde das Secret Exit ah, Ups. Hier ist nämlich das Secret Exit. Da muss man nämlich den hier nehmen. Die Le Lichtfähigkeit gibt es, by the way, glaube ich, nur in diesem Spiel. Ich weiß es gar nicht. Licht aktivieren und dann einfach zurückgehen. Wie kommt man darauf, dass man hier zurückgeht? Und dann ist es auf einmal alles lila hier, warum auch immer. Und wenn man jetzt noch zurückgeht, dann sieht man hier einfach, einfach so eine Tür. Ich brauchte dafür mehrmals, oder ich nicht, nee, ich brauch das noch gar nicht, ich weiß es gar nicht. Ich hab's auf jeden Fall nicht gefunden, <lacht> als ich es selber nachgesucht habe. Immerhin habe ich äh, Leben zurückbekommen, dadurch. Dann ich bin so... Ich muss mal mit Controller spielen. Mit Controller bin ich viel besser. Vielleicht mache ich das ähm oh, halt doch dein Mull, wenn du, wenn du gar nichts kannst, dann halt auch deinen Mull mal. Okay. Bam. Bam. Äh, uh. Das will ich machen, das Rätsel. Das hier zuerst? Ja. Das? Verdammt. Ja, hätte ich jetzt wissen können, dass es das auf die andere Seite geht. Ey, das, das hat mich getrollt. Egal, ich brauche eh keine Das war ich gut in diesem Spiel bin, ja. Okay. Trotzdem, auch wenn die Folge jetzt <lacht> im Endeffekt 23 Minuten statt 20 Minuten ist, aber euch hat die Folge gefallen. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Yeah! Wenn's heißt, Kirby's Adventure, dann machen wir den nächsten Boss fertig und betreten die fünfte Welt von sieben, acht Welten. Was auch immer. Yeah, bye!